Wie kann man Kundinnen und Kunden, Besucherinnen und Besucher mit räumlichen Inszenierungen berühren und verführen? Deure Shop ist auch die Plattform, wo es um Architektur- und Designkonzepte für Retailflächen geht, also für Brandspaces aller Art. Und da fällt auf, dass es bei der Inszenierung der Räume immer auch darum geht, an Emotionen zu wecken, mit allen Sinnen zu verführen. Und das haptische Erleben spielt da immer noch eine riesige Rolle. Natürlich spielen die digitalen Medien auch eine wichtige Rolle, aber die Haptik ist, wenn sie uns überbringen von Markenwert immer noch sehr zentral. Darum kommen Materialien und Oberflächen ins Spiel, wo sich wirklich abheben wollen. Genauso wie auch Licht ein wichtiges Mittel ist, um die Stimmung zu erzeugen. Und wenn man die Architektur anschaut, geht es auch immer darum, eine Story zu erzählen wo eben über das Produkt usegaht und aufs Herz der Marke einzahlt, wie jetzt da zum Beispiel in dem Palazzo, äh, in der Galerie, wo man eigentlich dann eintauchen kann in die verschiedenen Produktthemen und das ist sehr sehr schön gelöst. Eigentlich geht es um Material und Oberflächen, aber es geht eben auch wieder ins Herz vom Besuchers, nämlich um das Gestalten von ihm.